Hallo, ich bin die Anna Gasser. Ich bin der Clemens Millauer. Wir sind hier am Kaunertaler Gletscher, haben einen super Jump zum Trainieren. Das Ganze ist sehr spontan passiert. Das war ja gerade eben diese Corona-Krise. Jetzt waren wir uns nicht sicher, ob wir überhaupt heuer noch so einen großen Kicker springen können. Und wir haben dort einfach einmal nachgefragt. Und Kaunertal war dort so nett, dass sie zu uns gesagt haben: Wir machen den Spaß mit. Und ja, nord hat sich ja. so entwickelt, gell? Sie waren auf jeden Fall sehr spontan. Dieser Kicker steht jetzt innerhalb von einer Woche da. Der Hauptgrund, warum wir den Spot ausgewählt haben, dass die Landung einfach mehr in der Sonne ist, als wieder Take Takeoff, um die Qualität und dann die Sicherheit zu so gewährleisten. Und jetzt sind wir da und haben eine perfekte Session. Ein großes Dankeschön, dass wir da trainieren dürfen, das wird uns sehr viel bringen in der nächsten Saison. Also danke Kaunertal, danke Pistenbully, danke Stefan, Andy und Veit. Natürlich auch danke von Yamaha und an den ÖSV, dass sie uns da unterstützen.